Herr Schulte, Kontoplünderungen unter Zuhilfenahme von Apple Pay oder Google Pay. Erklären Sie mal dieses neue Vorgehen, dieses neue Phänomen, damit es jeder versteht. Ja, natürlich. Also wir konnten die Fälle aufklären, weil wir so viele Fälle haben und weil wir sehr sorgfältig die äh, betroffenen Bankkunden befragt haben und auch die Ermittlungsakten ausgewertet haben. Also aus der Auswahl der Ermittlungsakten können wir sagen, dass die Täter ähm, dreistufig vorgehen. Der erste Schritt besteht darin, sie hacken sich in das Online-Banking der Bankkunden ein. Das heißt, sie greifen die Bankzugangsdaten ab. Sind sie dann einmal drin, dann kommt der zweite Schritt. Man kann bei einigen Banken im Online-Banking direkt Apple Pay oder Google Pay freischalten als Zahlungsmittel und kann das jetzt mit dem Bankkonto verknüpfen. Dazu muss man eine Mobilfunknummer angeben. Die Mobilfunknummer ist immer die der Straftäter. Und dann ist sozusagen Apple Pay freigeschaltet, das muss noch einmal autorisiert werden. Dazu gibt es dann meistens Social Engineering Angriffe. Und der dritte und letzte Schritt besteht darin, dass die Täter einkaufen gehen. Und zwar innerhalb kurzer Zeit wird das gesamte Banklimit ausgereizt. Genau, also Social Engineering nennen wir eine soziale Manipulation. Ähm, da geht es darum, je nachdem wie die Bank das gestaltet hat, ähm, wie man sozusagen ähm, Apple Pay oder Google Pay freischalten muss, braucht man da vielleicht noch eine TAN für. Und diese Tannen senden die Täter dann direkt aus dem Online-Banking auf das Autorisierungsmittel des Bankkunden und jetzt muss es da irgendwie freigeschaltet werden. Und da ruft man mal den Bankkunden an, gibt sie als Bankmitarbeiter aus, es finden dort Telefonate statt. Also das kann man gar nicht abstrahieren. Wir kennen mittlerweile über 20 verschiedene Arten ähm, aus den vielen, vielen Fällen, die es gibt, wie die Täter dann an die Autorisierung von Google Pay oder Apple Pay kommen. Wo liegt für Sie äh, als Anwalt äh, die Raffinesse, gerade bei dieser Strategie, bei dem Opus Moderandi? Mhm. Also, ähm, ja. also gerade bei dieser Strategie gibt es eigentlich ähm, zwei Medaillen, hat die, die, ähm, die Münze hat zwei Medaillen, die eine Seite ist, warum kommen die Täter überhaupt rein? Warum kommen die überhaupt ins Online-Banking rein? Und da ist aus unserer Sicht ein Bankfehler, ähm, denn der Zugang zum Online-Banking enthält bei den Fällen, die wir haben, nicht die sogenannte starke Kundenauthentifizierung. Starke Kundenauthentifizierung bedeutet, ich brauche immer zwei Logins. Ich brauche einmal ähm, auf der Webseite oder vielleicht mit der Banking-App den Login, mit einer PIN, dann muss ich aber noch ein zweites unabhängiges Gerät haben, mit dem ich noch ein zweites Mal einlogge. Und hätte die Bank das so gemacht, dann hätte es eben nicht ausgereicht, eine gefälschte Webseite ins Internet zu stellen, wo die Täter einfach nur mitlesen, wie die Zugangsdaten lauten, sondern sie hätten dann ja noch das zweite, das zweite Authentifizierungsmittel auch noch abgreifen müssen. Und das ist schon mal der erste Fehler, dass die Täter überhaupt reinkommen ins Online-Banking und auf so leichte Art und Weise die Zugangsdaten abgreifen. Der nächste Punkt ist natürlich der, dass es dann noch diesen soziale Manipulation, den Anruf gibt beim Bankkunden oder dass dann noch das zweite, die Freischaltung, abgegriffen wird. Hier kann man dann darüber streiten, ob im Einzelfall auch ein mitverschuldendes Bankkunden vorliegt oder nicht. Das ist dann sehr unterschiedlich, aber schon der erste Schritt, der ist im Grunde der Fehler, der technische Fehler, das muss man anders gestalten. Es gibt äh, eine gesetzliche Vorschrift, die die starke Kundenidentifizierung ähm, definiert und die gibt es seit Januar 2018. Also seitdem gibt es die gesetzliche Pflicht, diese starke Kundenauthentifizierung für Zahlungsdienstleister vorzuhalten. Und im Grunde kann man es auf den Punkt runterbringen: kein technischer Fehler, sondern das ist einfach nicht umgesetzt worden. Also diese starke Kundenauthentifizierung ist jetzt keine ist eine Rechtspflicht, also sozusagen das ist Vorgabe des Bankaufsichtsrechts. Genau. Ja, wir haben festgestellt bei den vielen Fällen, die wir haben, dass es einen gemeinsamen Nenner alle Fälle gibt, nämlich dort, wo überhaupt solche Apple Pay Hacking Angriffe oder Google Pay Hacking Angriffe gibt. Dort hat es beim Zugang in das Online Banking nicht die vom Gesetzgeber seit 2018 vorgeschriebene starke Kundenauthentifizierung gegeben. Und starke Kundenauthentifizierung bedeutet eben, dass ich den sogenannten doppelten Login brauche. Ich muss mich einmal vielleicht über die Webseite oder die Banking App einloggen mit einer PIN oder was auch immer. Ich brauche aber immer unabhängig davon ein zweites Element, ein TAN-Generator oder irgendwas, man sich da vorstellen kann, wo ich unabhängig noch einen zweiten Login mache. Und genau den hat es nicht gegeben. Deshalb fällt es den Tätern so leicht, eine gefälschte Webseite ins Internet zu stellen, die eins zu eins wie die der Bank aussieht. Und da kann man dann massenhaft Zugangsdaten von Bankkunden abgreifen. Und ohne diesen Zugang ins Online-Banking kann man auch Apple Pay nicht freischalten. Können Sie da können Sie das vielleicht mal umreißen, weil Sie ja doch, weil sich ja die Fälle auch in Ihrer Kanzlei häufen. Welche, über welche Größenordnung sprechen wir da immer pro Fall? Also was sind da so die es ist sogar die Bandbreite. Die Schadensbeträge, die wir ermittelt haben, die liegen zwischen 2000 Euro und 50.000 Euro. Das hängt sehr stark davon ab, welches Tageslimit die Bank mit den Bankkunden vereinbart hat. Es gibt teilweise Fälle, da gibt es überhaupt kein Tageslimit. Auch das würden wir als einen groben Fehler bezeichnen, weil die Täter haben nur sehr wenig Zeit, einkaufen zu gehen im fremden Namen. Und dieser Zeitfaktor reicht meistens nicht über einen Tag hinaus. Und natürlich wäre es sehr sinnvoll, wenn es ein Tageslimit gibt. Auf Bankkundenseite würde ich immer empfehlen, wenn Sie die Notwendigkeit haben, ein hohes Tageslimit zu haben, weil Sie viele Zahlungsanweisungen haben, dann setzen Sie es bitte rauf, setzen Sie es runter, arbeiten Sie mit Ihrem Tageslimit, denn das ist, ein, das ist tatsächlich ein Schutz für das eigene Bankkonto. Ja, momentan häufen sich die Fälle sehr stark im Sparkassenbereich. Dort ist es auch unabhängig davon, bei welcher Sparkasse sie Kunde sind. Denn alle Sparkassen in Deutschland nutzen das gleiche Online-Banking-System. Das ist ja einheitlich man wird von einem IT-Dienstleister betrieben. Und dort ist eben einfach die Besonderheit, dass man Apple Pay oder Google Pay relativ einfach freischalten kann mit einer SMS oder einer TAN je nachdem wie das ausgestaltet ist und die Täter stützen sich nach dem Motto den letzten beißen die Hunden immer auf das System das am einfachsten zu überwinden ist obwohl man auch vielleicht ein anderes system mit mehr aufwand auch angreifen könnte aber sie suchen sich natürlich sie machen sich das leben einfach sie sind einfach faul und suchen sich immer das einfach am einfachsten zu überwindende system aus wie ist denn der rechtsweg also was was was, was wie gehen dann die banken vor wenn jetzt der kunde das merkt und sagt moment mal gerade das habe ich doch gar nicht eingekauft äh, welche position vertreten da die banken äh, und äh, warum sollte das quasi sich ändern oder was äh was, was kann der Kunde dann eigentlich machen, der Bankkunde? Ja, der Bankkunde, zunächst einmal haben wir eine gesetzliche Vorschrift, die besagt, dass bei einer nicht autorisierten Zahlungsanweisung, also wenn ich selber nichts mit dem, mit dem Geschäft zu tun habe, dann haftet grundsätzlich die angewiesene Bank. Das ist gesetzlich geregelt und zu dieser Regel gibt es eine Ausnahme, wenn das Verhalten des Bankkunden in irgendeiner Art und Weise grob fahrlässig war, dann kann es auch sein, dass der Bankkunde haftet und dann gibt es noch eine Rückausnahme, wenn aber die angewiesene Bank gar keine starke Kundenauthentifizierung in den Login des Onlinebankings bereithält, dann kann sie sich nicht auf den groben Fahrlässigkeitsvorwurf berufen. Die Argumentation der Bank, die wir erleben, ist sehr häufig, wir brauchen gar keine starke Kundenauthentifizierung, wir können uns aus dem Europarecht auf eine Ausnahmevorschrift berufen. Das sehen wir etwas anders. Und wir sind auch der Meinung, dass allein technisch es wichtig ist, diese starke Kundenauthentifizierung zu haben, weil damit können wir Straftaten verhindern. Und genau darum geht es. Und da sitzen wir eigentlich als Bankkunde oder als Bank im gleichen Boot. Wir alle wollen diese Straftaten nicht und die hätte man verhindern können. Wenn Sie eine nicht autorisierte Zahlungsanweisung haben, dann melden Sie das natürlich sofort der Bank und die Bank muss dann zunächst einmal innerhalb von einem Bankarbeitstag Ihnen das Geld wieder freistellen. Das geschieht in der Praxis leider nicht so und deshalb haben wir diese Fälle, die dann vor Gericht landen und hier entschieden werden müssen. Aber grundsätzlich gibt es eine Regulierungspflicht des, der angewiesenen Bank und es gibt auch Fristen innerhalb der, die reguliert werden muss. Mittlerweile bieten selbst Facebook und soziale Medien die starke Kundenauthentifizierung freiwillig an. Dann muss doch eigentlich gelten, dass gerade im Bankbereich, wo wir über sensible Zahlungen sprechen, wo man hohe Schäden anrichten kann, dass man das dort erst recht einhält. Auch der Bankkunde sollte sich daran gewöhnen, wenn wir IT-Sicherheit haben wollen, dann muss es halt etwas umständlicher werden. Dann müssen wir damit leben, dass wir uns zweimal einloggen müssen. Damit verhindern wir aber Straftaten. Also grundsätzlich gibt es solche technischen Systeme, die kennen wir seit vielen Jahren und zwar aus dem Kreditkartenbereich, dass wenn jetzt ähm Plötzlich eine Zahlungsanweisung aus einem Hotel in Japan kommt. Ich war aber mein ganzes Leben noch nicht in Japan und die Bank weiß das auch, weil sie die Zahlungsströme kennt. Dann können intelligente Systeme sagen, das ist ungewöhnlich. Und da könnte man mal drauf anspringen. Oder wenn man weiß, der Kunde wohnt in Hamburg, aber jetzt findet urplötzlich eine Zahlungsanweisung in München statt, zu einem Vorgang, wo man eher denkt, ähm, der hat noch nie in seinem Leben Parfüm gekauft, dann könnte man auch dort sagen, ähm, darauf anspringen. Ähm, offenbar hat das hier auch nicht gegriffen, aber solche intelligente Systeme gibt es natürlich schon seit Jahren. Jahren. Und welche Tipps können Sie den Bankkunden, was kann ein Bankkunde da, äh, dagegen tun, dass er nicht in solche betrügerischen Fallen reintappt? Ja, auch da habe ich ein paar Tipps. Auf der einen Seite würde ich ähm, grundsätzlich technisch einmal überprüfen, müssen wir wirklich ähm, Online-Banking mit dem Handy betreiben. Das wird ja seit Jahren propagiert. Das hat einen technischen Nachteil. Die gesamte Zahlungsabwicklung reduziert sich nur noch auf ein Gerät, auf eine Hardware und auch noch auf das Gerät, das die höchste Angreifbarkeit hat. Da würde ich drüber nachdenken, ob ich das überhaupt möchte oder ob ich mich zurückziehe auf das klassische Online-Banking, wie es früher war, an einem Fest-PC, vielleicht noch mit einem zweiten Authentifizierungsmitteln. Wir sehen in der Praxis, dass dort weniger Angriffe stattfinden, deutlich weniger, und die Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer wird, ist wesentlich geringer. Dann würde ich aber auch meinen Versicherungsstatus überprüfen. Also selbst wenn das Kind dann in den Brunnen fällt, habe ich eine Rechtsschutzversicherung, die das greift, habe ich vielleicht eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung oder sogar eine Hausratversicherung, die decken zum Teil Phishing-Schäden ab. Das würde ich einmal überprüfen. Und der dritte und letzte Schritt ist gut aufpassen, ähm, Virenschutz installieren äh, und nicht auf diese täglich eintreffenden Spam-Mails hereinfallen. Ja, da kann ich was zu sagen. Also ich mache äh, Phishing-Fälle seit 2007 und beobachte relativ relativ größeren Zeitraum und wir haben eigentlich immer Wellen gehabt. Wir haben Zunahme der Fallzahlen, wir haben Abnahme der Fallzahlen. Immer wenn die Bank technisch was verbessert hat, sind die Fallzahlen runtergegangen, dann haben die Straftäter nachgerüstet und deshalb haben wir so eine Wellenbewegung. Aber so viele Fälle, wie wir seit zwei Jahren haben, hatten wir noch nie und das beobachten nicht nur wir. Wir unterhalten uns ja auch mit Kollegen, die auch Bankkunden vertreten oder Banken vertreten. Alle sprechen davon, dass wir seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie eine erhebliche Zunahme der Phishing-Fälle haben, so hoch, wie sie noch nie waren. Nein, wir haben ein wesentlich breiteres Feld. Es sind eigentlich alle Banken betroffen, die auf der einen Seite das App-basierte Online-Banking anbieten, also sprich Online-Banking per Smartphone, weil man dort sehr einfach an den Zugang als Straftäter herankommt und dann könnte man es ja auf zwei Arten gestalten. Man kann ja Apple Pay oder Google Pay auslösen, dann bekommt man aber erst noch einen Brief nach Hause mit einem Freischaltcode, darauf stützen sich die Täter nicht. Das wäre ein relativ sicheres Verfahren, aber wenn man das sozusagen digital alles auslösen kann, dann ist es für die Straftäter interessant und die Banken, die das anbieten, die sind auch betroffen. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, es gibt einen Konflikt. Es gibt den, bei jedem Zahlungsdienstleister eine Marketingabteilung, die sagt, es muss so einfach wie möglich sein, es muss simpel sein. Und es gibt die IT-Sicherheit und die IT-Sicherheit sagt wahrscheinlich, das können wir so nicht machen. Und ähm, häufig setzt sich, weil die Sensibilisierung der Cybercrime-Eingriffe noch nicht so groß ist, setzt sich die Marketingabteilung durch. Und wir müssen uns einfach überlegen, wollen wir IT-Sicherheit? Dann wird sie eben komplexer. Ähm, oder wollen wir ähm, es einfach haben? Müssen wir tatsächlich Online-Banking in der S-Bahn betreiben? Das ist die Grundfrage, die sich stellt. Oder kann man sagen, ich mache das lieber zu Hause und habe zwei Geräte mit zwei Logins, dann habe ich es halt sicherer. Letztendlich ist ja auch Google Pay oder Apple Pay wie eine EC-Karte und da kommt ja auch die Geheimnummer eine Woche später oder drei Tage später. Genau, also man sollte da Hürden setzen, dass das nicht einfach so ausgelöst werden sind und man sollte vielleicht aus einer Kombination, aus klassischem Brief und aus modernen Bezahlmitteln arbeiten. Man sollte vor allem die Fälle kennen, wie die Täter sehr intelligent vorgehen, um dann darauf zu reagieren und das Bezahlen, das soll ja gerne modern laufen, aber um es einfach sicherer zu machen.